Insel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch eine Geschichte aus der Kindheit vor. Es ist so entsetzlich heiß. Das ist noch die Jetztzeit. Ich habe heute schon zweimal meine Haare gewaschen. Vergeblich. Ich sehe kopfmäßig schlimm aus. Und ich bitte euch, verzeiht mir, wenn ich nicht fortfahre wo ich am letzten Samstag aufgehört habe. Viel zu ernsthaft, viel zu anstrengend, habe mich nicht genügend vorbereitet. Ich leide sehr unter der Hitze, schon die ganze Woche. Ich dachte mir, dass ich von unserem Badevergnügen erzähle, als wir noch Kinder waren. Als Erstes und Wichtigstes war da die Alp, glasklares Wasser, Wasserpflanzen, Fische. Wir hängten uns in die Zweige der riesigen Weiden, schaukelten und ließen uns platsch ins fließende Wasser fallen und mittreiben. Am Abend, wenn die Pferde der Brauerei Sinna mit ihren Reitern ins Wasser gebracht waren, gewaschen und gestriegelt und noch bis zum Galsloch schwimmen dürften und zurück und das Wasser dann allmählich wieder ruhig und zauber wurde, Stille einkehrte, weil die Mütter mit ihren kleinen Kindern nach Hause gegangen waren, stiegen die großen Brüder in die Alp, hoben vorsichtig die großen Steine hoch, landen darunter und hatten immer Fische in den Händen. Wenn genügend Fische gefangen waren, wurden sie geputzt, gesalzen und auf kleinen, aus Stücken gebauten Grillstellen gebraten. Unser großer Kater Peter, der immer mit uns unterwegs war, saß aufmerksam dabei. Er bekam die Fischköpfe, die Fischschwänze, die Innereien und war glücklich. Nie mehr in meinem Leben hat mir Fisch so gut geschmeckt wie damals an der Alb. Wir lachten, aßen, erzählten, streichelten den geliebten Kater und waren einfach glücklich. Spät gingen wir nach Hause. Das Hermenle huckepack bei einem großen, halb schlafend. Einmal hatten wir vergessen, ich weiß nicht mehr, wer das war, die Fische auszunehmen. Das war ein Festtag für den Kater. Er durfte die ganzen Fische essen. <lacht> Sonntags gingen wir nicht baden. Das war der Waldtag mit Vater, aber das habe ich euch schon erzählt. Da ich immer noch nicht meine Siegernadel hatte, ging ich einige Male allein ins öffentliche Schwimmbad, schwamm meine Runden und resignierte. Dann saß ich einsam auf meiner Decke, aß mein Butterbrot, trank mein Essigwasser und war sehr niedergeschlagen. Essigwasser ist, oder war damals, Wasser mit einem Schuss Essig und Zucker, preiswert und durstlöschend. Limonade und so Zeugs gab es damals ja noch nicht. Dann schlich ich den weiten Weg barfuß nach Hause. Wieder nicht geschafft. Einmal erbarmte sich unsere Führerin, ich war da schon zehn Jahre alt, und bei den Jungmädchen und ging mit mir in das Friedrichsbad, das ist auch im Krieg total zerstört worden, mitten in Karlsruhe. Sie ging mit mir auf ihre Kosten und trainierte mich, dann dachte sie, dass ich es begriffen hätte und schwamm davon. Ich bekam eine Panik, ich strampelte wie wild, ging unter, kam wieder hoch, ging unter, kam wieder hoch. Mein Körper kämpfte um mein Leben. Mein Geist war friedlich, wie ein Film rollte mein Leben ab. Riss, und dann war nichts mehr. Ich kam erst wieder zu mir, als ich auf den Fliesen im Bad lag. Man pumpte, machte Mund-zu-Mund-Beatmung. Ein aufmerksamer Schwimmer hatte mich gerettet. Das war dann das Ende meiner Bemühungen um die Siegernadel. Seitdem hatte ich Angst, sobald ich keinen Boden mehr unter den Füßen hatte im Wasser. Und mein Schwimmstil war eine Lachnummer für Freunde und später auch für meine Kinder. Du kannst dir mal vormachen, <lacht> wie du geschwommen bist. Janik will unbedingt sehen, wie ich geschwommen bin. Ich schwamm nicht so wie ein normaler Mensch, ich schwamm so. <lacht> Als ob ich das Wasser hinwegdrängen wollte. Bis machte ich so lange, auch noch als ich erwachsen war. Jetzt kann ich ja nicht mehr ins Schwimmbad. Aber Schwimmen war nie meine Leidenschaft. Klar, ich bin fast ertrunken mit zehn Jahren. So, das war's für heute. Ich sage euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Jan